Hallo alle zusammen. Gut, Sie auf Hetman Software Kanal zu sehen, heute in dem Video. Die Entwicklung des iPods, Neues von Microsoft, Google Updates, Flashlaufwerk UFC 4.0 und Wirt Attack 2022. Die Entwicklung des iPods. Am 10. Mai kündigte Apple und an, die Produktion des iPod Touch der siebten Generation des jüngsten Mitglieds seiner Reihe, treibbaren Musikplayer, einzustellen. Es wird so lange verkauft werden, bis die bereits produzierten Exemplare abgebraucht sind und dann wird es für immer von Markt verschwinden. Obwohl Apple keine Pläne hat, weitere Musikplayer herzustellen, sagt das Unternehmen, dass der iPod Geist in allen seinen Musikabspielgeräten, einschließlich iPhone, iPad, und Chrome von Mini weiterlebt. Das Ende des Lebenszyklus des iPod Touch der 17. Generation symbolisiert das Ende einer Ära. Wie Apple selbst verstellt, wurde der erste iPod von mehr als 20 Jahren veröffentlicht. Das ursprüngliche Modell mit seinem mechanischen Scrollrad und der Fallwire Schnittstelle Dienste lediglich als tragbaren Musikplayer. Aber wie hat sich dieses Angebot entwickelt? Der ursprüngliche iPod, der am 23. Oktober 2001 auf den Markt Kam, war der erste mp 3 mit einer Kapazität von 1000 Songs und einen Stunden Akku in einem kompakten Gehäuse von 100 80 Gramm. Die zweite Entwicklung war der iPod Mini, der am 20. Februar 2004 vorgestellt wurde und alle Vorteile des iPod in einem kleineren Format mit einem Gewicht von 100 Gramm vereinte. Zwei Jahre später brachte das Unternehmen den iPod Nano äh, zweite Generation auf Markt, der ein schlankes Design, ein helles Fabric Play, sechs modische Farben und eine Batterielaufzeit von bis zu äh, 24 Stunden bietet und bis zu 2000 Songs in der Hosentasche des Benutzers speicher kann. Die Weiterentwicklung des Geräts erfolgte ein weiteres Jahr später. Der iPod touch der am 5. September 2007 erstmals vorgestellt wurde, erhielt das revolutionäre multitouch der iPhone und ein 3,5-Zoll-Breitbild-Display. Der am 12. September 2012 vorgestellte iPod Nano siebte Generation war mit nur 5 mm der dünnste iPod seiner Zeit und hatte ein 25 zoll multitouch Display. Alexis kam am äh, 15. Juli 2015 der iPod äh, Hufle, äh, vierte Generation, auf den Markt, der ein schlankes Design bis zum äh, 15 Stunden Akkuzeit, 2 GB Speicher für hunderte von Songs und eine Voice-Over-Taste zum Abhören von Songstiteln, titeln Titel von äh, Wiedergabelisten wieder oder dem Batteriestatus bietet. Das neueste Modell der iPod-Reihe, der iPod Touch, siebte Generation, wurde am 28. Mai 2019 vorgestellt. Es ist mit dem zen Fusion chip aufgestattet, der ein entsprechendes Augmented Reality- und Gruppen-Facetime-Erlebnis bietet und verfügt über 256 GB Speicherplatz. Der iPod wird bald für immer aus den Verkaufsregalen verschwinden. Neues von Microsoft Microsoft verkauft ab sofort Flashlaufwerke mit lizenzierten Windows 11. Windows 11 wurde im Oktober letztes Jahres veröffentlicht und erst jetzt hat Microsoft beschlossen, eine Boxversion des Betriebssystems auf physischen Medien herauszubringen. Sie sind bereits auf verschiedenen Online-Marktplätzen zu finden. In den USA können sie zum Beispiel bei Best Buy gekauft werden. Windows 11 ist auf physischen Medien in den Version Home und Pro erhältlich. Ersteres kostet 139,9 99 Dollar und letzteres 199,99 Zu den gleichen Preisen bietet Microsoft digitale Lizenzen für dieses Betriebssystem an. Die verpackte Version von Windows 11 enthält ein USB-Laufwerk mit der Betriebssystem-Distribution sowie einen Aktivierungsschlüssel für das Betriebssystem. Die meisten Benutzer werden sich wahrscheinlich nicht für die physische Methode der Installation des neuen Betriebssystems entscheiden, aber eine Alternative zu haben, ist immer eine gute Sache. Microsoft ist seit vielen Jahren dann ich bei der Installation seiner Betriebssysteme von physischen Medien. Und als Bonus erhalten Besitzer von physischen Kopien von Windows 11 einen sehr attraktiven USB-Stick und eine hübsche Verpackung. Und übrigens, es gibt eine Möglichkeit beim Kauf einer digitalen Version von Windows 11 zu sparen. Der Online-Shop von Amazon verkauft derzeit eine lizenzierte Kopie von Windows 10 Pro für 85 Dollar, 45 Rabatt. Nach dem Kauf können Sie ein kostenloses Upgrade auf Windows 10 11 durchführen. Windows 11 hat auch eine Reihe von Updates erhalten. Das Betriebssystem hat eine xbox controller für den einfachen Zugriff auf Spiele über den Xbox-Controller hinzugefügt. Die Leiste wird automatisch geöffnet, wenn der Computer mit dem Xbox-Controller gekoppelt wird. Wenn das Panel aufgerufen werden soll, müssen der Benutzer nur die mit der Xbox-Taste auf dem Gamepad oder die Tastenkombination Windows auf dem Computer drücken. Es wird darauf hingewiesen, dass die xbox controller war, der Benutzerspiel verknüpfenden und Widgets anzeigen wird. Wenn sie das Panel während des Spiels öffnen, werden nur die Widgets angezeigt. Außerdem wird Microsoft die Nutzung von Windows 11 ohne die Erstellung eines Kontos verbieten. Microsoft wird es Nutzer nicht mehr erlauben, Windows 11 auf einem Computer zu installieren, ohne das Gerät zuvor mit dem Internet zu verbinden und ein Konto bei Unternehmen zu registrieren. Bisher galt diese Anforderung nur für die Home-Version von Windows 11, aber jetzt ist auch die Pro-Version betroffen. Haufen. Update von Google. Google Translator hat begonnen, den Übersetzungsverlauf im Benutzerkonto zu speichern. Über Einige haben bereits berichtet, dass beim Starten der App eine Meldung erscheint, die dazu auffordert, den Übersetzungsverlauf zu sichern. Der Nutzer kann sich jedoch gegen diese Option entscheiden und den Dienst weiterhin wie gewohnt nutzen. In den Einstellungen der Google Translator App gibt es einen neuen Abschnitt Verlauf indem Sie Ihre Übersetzungen in chronologischer Reihenfolge anzeigen können. Sie können seine Übersetzungen in Ihre favorisierte Liste verschieben, um schnell auf sie zu greifen zu können. Die Funktion unterstützt die Synchronisierung, mit der Cloud und eine Sicherungskopie des Übersetzungsverlaufs zu speichern. Das Unternehmen führt außerdem eine Funktion ein, mit der sich fehlerhafte äh, Wörter automatisch ändern lassen. Diese Funktion wurde letztes Jahr anführlich, ähm, funktionierte aber nur mit einer begrenzten Anzahl, von Websites. Laut äh, 9.5 Google wurde die automatische Änderung von Passworten für einzelne Nutzer seit November letztes Jahres äh, schrittweise eingeführt. Die neue Funktion basiert auf dem Google-Plophon-Eweb-Technologie, mit der Aufgaben automatisiert werden können. Scrollen, klicken auf mehrere Seiten und ausfüllen äh, von Formularen. Samsung hat UFC 4.0 Flash Speicher für Smartphones angekündigt. Samsung hat eine neue Version des Speicherstandards Universal Flash Storage 4.0 vorgestellt, die einen deutlichen äh, Geschwindigkeitsschub gegenüber ihrem Vorgänger bietet. Der UFC 4.0 Standard bietet eine Übertragungsrate von 23,2 GB Sekunden pro Leistung. Das ist doppelt so schnell wie der UFC 3.1-Standard, der in den flaggschiff smartphones Galaxy S22 verwendet wird. Der Samsung macht diese in hohe Bandbreite den neuen Speicherstandard ideal für 5G-Smartphones, die oft große Datenmänner ähm, verarbeiten. Das Unternehmen geht davon aus, dass der UFC 4.0-Standard in der Automobilindustrie sowie bei on und Virtual Reality-Geräten zum Einsatz kommen wird. Der UFC 0 flash der besteht aus Samsung VHEN-Chips der siebten Generation und einem probierten Controller. Sie ermöglicht sequenzielle Lesegeschwindigkeiten von bis zu 4020 MB pro Sekunde und sequenzielle Schreibgeschwindigkeit von bis zu 2800 MB pro Sekunde. Darüber hinaus ist der Speicher energieeffizienter und bis zu 46% schneller als die vorherige Generation. Die Samsung UFC 4.0-Geräte werden eine maximale Größe von 11 mal äh, 13 mal. Die samsung iuc äh, Geräte werden eine maximale Größe von 11 mal 13 mal 1 äh, mm haben und in einer Reihe von Kapazitäten bis zu 1 TB erhältlich sein. Burst ATTACK 2022 Die ukrainischen Entwickler Alexey Nowohatsky und Maria Kharchenko haben ein neues, patriotisches Spiel Burst ATTACK 2022 entwickelt. Die Idee zu diesem Spiel entstand nach Propagandaussagen der sogenannten russischen Medien, die behaupten, dass es in der Ukraine bio gäbe, in denen speziell veränderte Vögel gezüchtet würden. Eine Vielzahl von Memes wurde zu einer zusätzlichen hm, Inspiration Quelle. So entstand das Spiel Burst ATTACK 2022, dessen Hauptfigur ein kämpfender Erpel ist. Die Entwickler haben versucht, berühmte Orte und Bilder, die in aller Munde sind, im Spiel äh, Vorfug zu erheben. Daher finden die Spieler in Börsenberg 2022 schon dabei ein russisches Kriegsschiff, das untergeht, redwood bald wald ukrainische Traktoren, die russische Trophäenrüstung ziehen und brennende Öldepots in Belgorod. Die Entwickler haben auch ein paar fiktive Ereignisse hinzufügen. Die Entwickler haben auch ein paar fiktive Ereignisse, Hinzugefügt. Ein Drittlinge erscheinen als bewaffnete Soldaten und Plünderer, die Geflügel und Teppiche gestohlen haben. In Nessens Lever warten ein Putin in einen Bunker auf die Spieler. Das waren fünfte iTunes Videos. Schauen Sie sich den Kanal an. Wir haben viele nützliche Videos zum Einrichten und Wiederherstellen von Daten auf Ihrem PK und mehr zusammengestellt. Wir sehen uns bald wieder. Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen oder einen gelöschten internet verlauf anzeigen oder wiederherstellen möchten, können Ihnen die Programme von Hetman Software helfen.